Seine Hose Durch Bombenortik, papla machen oder einzelhaft schlafen zuführt oder im Zwölftel in der Band zwei Ball wegballern mit Tribal am Arsch tätowiert Volle Hektik am Bonger Päckchen Not verchecken dabei, Bocker, Echsen Spaß Trinke Whisky täglich am Blog abhängen oder Zocker-Sessions Rollende Blättchen mit einer Hand. Die andere Hand ist am Lenkrad in Mat Dann SSIO hat das Papa, ist parat Bullen haben so oft das Harz beschlagnahmt. Mir gehört die halbe Asservatenkammer Auf wasse Phase gepumpt Dann erzahl ich die Flaschen mit Bargeld im Club Zahl für die Schlampe, die Arsch im Puff Nachdem sie für mich ihre Stammgäste schubst Nutte Scheiß drauf, Hauptsache dicke Paxen und dicke PKWs von Wenn du fragst, wie ich das mit meinem gewissen Verein sag ich, illegal, illegal, illegal Illegal, illegal, egal Seh den Blitzer schon von Weitem und drück extra aufs Gaspedal Sound den Baum an und denk mir nur Phänomenal, legal, illegal, legal Dicker Blatt in das Weed, total Angestellte, komm an und schrei laut Alarm Illegal, legal, ist egal, wie was fragst du so viel, Tamm, so Zibi. wie Green wie ne Kiwi ist mein Zeug, nix mit feucht, sieh's gut aus in der Tüte, guck wie er sich freut Jetzt dein Kopf weg, so wie Terpentin Genug von den Blumen, sag was du willst Andere sind schon am warten Da draußen im Standard nicht hin Und der scheiß Beat ist zu Ende Hammerboar-Jungs sind verrückt Ein Griff in die Tasche, sie denken erzückt Bei Auftritt nehme ich immer viele mit Andere sich von der Anwesenheit erdrückt Dachtag oder Nachbara fließt durch den Hafen Kein Limit, hier herrscht niemals Stille Der Liebe sagen, es geht um Gewinne, Gewinne, Gewinne Du weißt, wo du uns findest, doch jetzt werden paar Flaschen geköpft Klar, schau auf ihren Gott. Muss wieder was sein um zwölf Zeit rennt down über die Grenze Denn die Bluse von mir, denn sie hängt tief drin. Muss fliegen, gruß an die Brüder im Exil, die wegen Vorstrafen verfahren fliehen. Sie nicht kriegen an die Jungs in Haft, die sie nicht wiegen. da da da da da da da da.